Move Electric wird euch präsentiert von Fairfinanzpartner OHG, Stefan Harmsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität. Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ihr kennt ja vielleicht das Problem. Ihr arbeitet in einer mittelständischen Firma, vielleicht 10, 20 Leute. Ihr seid eventuell sogar im Außendienst unterwegs. Beim Arbeitgeber gibt es keine Lademöglichkeit. Bei euch zu Hause habt ihr auch keine Chance zu laden, weil ihr in einer Mietwohnung wohnt. Ja, da wird es schwierig mit der Elektromobilität. Aber dass das nicht immer so sein muss, diese Geschichte möchte ich euch, euch heute mal erzählen, denn ich bin jetzt bei einem Unternehmen, wo genau das gerade passiert, nämlich die Leute steigen um auf Elektromobilität, auch der Arbeitgeber schreibt sich das auf die Fahnen. Das wird eine sehr interessante Geschichte, deswegen bleibt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store ⁇ Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, Leute, ich bin jetzt hier in der Agentur von Stefan Hamsen. Du bist ja Versicherungsagent in Anführungsstrichen. Du hast eine Versicherungsagentur. Ihr macht Immobilienfinanzierung und Autoversicherung, unter anderem auch für Elektroautos, kommen wir gleich noch zu. Und äh, ja, das ist im Prinzip das Unternehmen, was mit 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so langsam Richtung E-Mobilität geht, obwohl alle deine Leute oder viele deiner Leute im Außendienst tätig sind, auch zu Zeiten der Pandemie noch. Und Ihr keine Lademöglichkeit hier am Standort habt und die Mitarbeiter teilweise zu Hause auch keine Lademöglichkeit haben. Trotzdem stellt ihr nach und nach auf E-Mobilität um. Das ist ziemlich spannend, wie ich finde. Wie geht das? Weil man hört ja immer wieder, äh, ich bin ja äh, in so einem Unternehmen, wir können nicht laden, ich habe zu Hause keine Möglichkeit. Ich bin im Außendienst unterwegs, ich kann nicht elektrisch fahren. So, Jetzt macht ihr das aber. Aber erstmal die Frage, Stefan, wie bist du überhaupt jetzt hier als ja, Versicherungsagent, die sonst immer mit dicken Autos unterwegs sind, SUV auf der Autobahn, Blinker links, 200, so kennt man euch, wie bist du jetzt auf die Elektromobilität gekommen? Das ist doch so der klassische 130-Fahrer. Ja, habe ich gehört, das stimmt. Nein, aber Spaß beiseite. Es stimmt tatsächlich, dass im Vertrieb viel große Autos gefahren werden. Das ist, glaube ich, historisch bedingt. Man hat immer Wieso historisch? Ja, historisch glaube ich, ich tatsächlich. Schon die Pferdekutschen waren schon mit sechs Spennern oder also, was? Für? Nee, aber ich, ich will mal eine Anekdote gerne sagen. Da war ich kurz nach meiner Ausbildung und ich hatte über die AXA damals einen Angestelltenvertrag und sollte einen Firmenwagen kriegen. Ja. So, alles war total tutti, aber der Firmenwagen war noch nicht da. So, ich hatte kein Privatauto mehr, schon verkauft, also hat man mir einen Mietwagen zur Verfügung gestellt für die ersten Wochen. Das war eine sogenannte Reisschüssel, zumindest aus Sicht von Kunden. Es war natürlich 1998, also schon wieder ein paar Jährchen her, aber da bin ich mit diesem Wagen bei Kunden vorgefahren, habe die besucht und dann haben die mir wirklich ernsthaft die Frage gestellt, sie wollen in Deutschland Versicherung verkaufen und fahren mit einem japanischen Auto, das kann ich ernst. <lacht> Ach so, das heißt, du musst das entsprechende Auto fahren, damit die Leute bei dir Versicherung. Genau, kaufen. genau, da hatte ich aber nie wirklich richtig Lust drauf, also das mhm. sage ich auch ganz ehrlich, und ich, ich hatte tatsächlich auch ein bisschen nur deutsche Autos, das ist schon so, aber das hatte nicht diesen Hintergrund. Ja, weil ich fand das so unmöglich, mich auch mein Auto zu reduzieren, das ist ja, nee, also ganz ehrlich, das kann es ja wohl nicht sein. Nichtsdestotrotz ist es, und das zeigt es dann ja, man möchte sich vielleicht wenig Baustellen mit dem Auto machen. Also man will nicht schon gleich die erste Baustelle haben, wenn man mit dem Auto beim Kunden vorfährt. Deswegen ist ein zu dickes Auto vielleicht auch eine Baustelle, aber eben auch ein komplett verrosteter Kleinwagen, sehe ein gleiches Problem. Ne? Okay, und jetzt in Zukunft fahrt ihr alle mit Elektromobilen bei euren Kunden vor, möglicherweise. Ähm, da ist ja die Frage, was macht das für einen Eindruck, aber da kommen wir gleich noch zu, Stichwort <lacht> Philosophie und Werte von so einem Unternehmen wie Euers. Aber wie bist du jetzt drauf gekommen, dass Elektromobilität für dich ein Thema ist? Das ist ja, auch schon ein bisschen her, oder? Wie, Genau, wie die Jungfrau zum Kind tatsächlich. Ich habe irgendwann hier im Büro gesessen, Anruf bekommen von äh, Dennis Wittus, ähm, den sicherlich die meisten von, von äh, deinen Followern auch kennen. Und, ähm, Dennis Grüße hat, an dieser Stelle. Moin, Dennis. Hast du uns <lacht> genau. zu siehst? Wovon ich ausgehe. Auch von meiner Seite. <lacht> äh, nein, und äh, Dennis hat mich angerufen und gesagt, Mensch, Stefan, ich äh, habe hier ein kleines Problem. Ich wusste noch gar nichts von seiner Sendung zu dem Zeitpunkt. Ich habe mir ein Model 3 von Tesla bestellt und ich finde, eine Versicherung. Kannst du mir irgendwie helfen?" Da hast du erstmal gedacht, was ist das für ein Idiot? Warum kauft er sich so ein Elektroschrott? <lacht> nee, so, so, so war es nicht. Ist ja ein Freund und bei Freunden, da denkt man so, so böse ja gar nicht. Sondern ich habe gedacht, okay, ich gucke mal, ob ich das Problem lösen kann. Ähm, so, und dann ähm, habe ich das tatsächlich gelöst und herausgefunden, wie wir dieses Fahrzeug, was noch nicht eintarifiert war, ähm, versichert bekommen. Und äh, dann sagte Dennis ja, weißt du was, äh, willst du nicht zu mir in die Sendung kommen und einfach mal darüber berichten. Und dann wurdest du ein Filmstar und äh, brauchst gar keine Versicherung mehr verkaufen. Nein, so war es nicht. <lacht> Leider nicht. Aber tatsächlich hat dich das ja so ein bisschen scheinbar irgendwie für die Elektromobilität begeistert. Du selber fährst ja noch kein Elektroauto. Liegt aber daran, dass du jetzt gar nicht in Deutschland wohnst, sondern in Costa Rica. Ihr kennt ja vielleicht das Video, was wir zusammen gemacht haben über das Thema Autoversicherung. Da sprechen wir quasi über das Internet. Äh, Stefan ist in Costa Rica, ich in Bremen. Ich habe das dann zusammengeschnitten. Ähm, das heißt, wenn du aber jetzt bald zurück nach Deutschland kommst, das ist ja Ende des Jahres. Richtig. Ende Was des Jahres. Was hast du dann vor? Genau, äh, mein, mein Leasing von Wagen, den ich jetzt habe, von dem äh, Benziner, äh, das läuft aus, genau im November. Mhm. Und äh, zum 1.12. ist der Plan, dass dann ein neuer Tesla vor meiner Tür steht. Also bist äh, du auch so ein Tesla-Fanboy? Das will ich gar nicht sagen, aber ich fand das ähm, cool, ähm, wie, wie Tesla mit der Sache umgegangen ist, wie die in den Markt gestartet sind und wie eigentlich alle gezweifelt haben, dass das was wird. Aber es ist ja kein deutsches Auto, das heißt, seine Versicherungskunden genau. äh, sind dann wieder skeptisch. Da, das erste Mal und ich glaube aber, dass, äh, dass das klappen wird. Weil mittlerweile stehe ich vielleicht auch ein bisschen über diesen Dingen, was das angeht. Und ich finde einfach, dass äh, jemand, der den Markt so verändert, äh, auch irgendwie äh, ja, gerne daran verdienen darf. Also ich habe da gar kein schlechtes Gewissen abgesehen. Davon gibt es jetzt ein Werk in Deutschland, wo auch ähm, viele Menschen hier entsprechende Arbeit äh, gefunden haben in der Branche und von daher finde ich das gut. Ja, super. Dann kommen wir doch mal zu den Werten. Das heißt, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die fahren mit ihren pff, wahrscheinlich Benzinern oder Dieseln zu Kunden im Außendienst. So im Umkreis von 150, 200 Kilometern, nehme ich mal an, ist das so euer Einzugsgebiet, oder? Ja, tatsächlich sind es eigentlich vorwiegend 50 Kilometer um Bremen, also relativ überschaubarer Bereich. Ja. Ähm, aber wenn man das mal zusammenrechnet, kommen da Laufleistungen von äh, allein für die Kundentermine von 20, 25.000 Kilometern im Jahr zusammen. Mhm. Und das trotz der vielen Kurzstrecken. Also es ist schon, schon ein ordentliches Autofahren. Okay. Ja, und ihr habt euch jetzt hier im Unternehmen auch irgendwann mal gedacht, was wollen wir eigentlich für Werte vermitteln? Das heißt, ähm, wie wollen wir unseren Kunden gegenüber auftreten? Was ist? mit dem Thema Nachhaltigkeit, soziales Engagement und so weiter und so fort. Und da habt ihr euch auch dann das Thema Elektromobilität mit auf die Liste geschrieben. Ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, so war es nicht ganz. Schade, aber, äh, Ja, nein, nein äh, es, äh, also Dann wir, brechen wir hier an dieser Stelle ab. Äh, sorry, ja, muss ich jetzt leider sagen. Nein, wir haben äh, tatsächlich über die Werte unseres Unternehmens gesprochen. Da waren gar nicht konkret, äh, wollen wir äh, Smartphones äh, von dem einen Unternehmen oder dem anderen haben oder wollen wir E-Autos oder Benziner fahren. Das war nicht äh, Sinn und Zweck, sondern Sinn und Zweck war erstmal drüber nachzudenken, was wollen wir eigentlich vermitteln. Ähm, intern, mhm. aber natürlich auch extern. Und äh, diese Vorurteile, die wir vorhin schon hatten mit den großen Autos, genau das ist eigentlich das, was, was wir eigentlich, ändern wollen. Wir sind schon immer ein bisschen andere Agentur, seit Ewigkeiten trägt hier keiner mehr eine Krawatte, ähm, ja, was in der Branche, glaube ich, erst seit anderthalb Jahren irgendwie ähm, nicht mehr beliebt ist, aber viel länger noch nicht und ähm, so haben wir uns dann eben überlegt, was, was können wir da tun und Jetzt über die Geschichte mit, äh, mit Dennis äh, kamen wir dann eben da, oder ich dazu, dass, wir müssen noch mal schauen, äh, was passiert jetzt beim Fahrzeugwechsel, unsere Mitarbeiter. Äh, wie können wir da äh, möglichst in die Richtung gehen, dass wir auch da wieder Vorreiter sind und was vorleben, äh, wo, wo ich als Firmeninhaber daran glaube, dass es der richtige Weg ist. Okay. Und die ersten Mitarbeiter von euch, die haben jetzt schon gewechselt bzw. sind gerade dabei? Und wir haben jetzt hier den ersten deinen Kollegen Thomas. Der hat jetzt ein ID4 bekommen, wie vor ein paar Wochen. Mit dem sprechen wir gleich. Und sind denn jetzt andere Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von dir auch schon in der Liste, an der Reihe bald oder wie ist da so die Entwicklung? Also tatsächlich hat ja noch ein zweiter äh, ein Hybridfahrzeug bekommen. Ähm, seit äh, Anfang Oktober ist der dabei. Mhm. Ähm, der hat, ähm, hatte sich gewünscht, dass er in diese Richtung gehen kann und äh, wir wollen dann natürlich auch nicht eine hundertprozentige Vorschrift gleich allen machen, ähm, aber wir sind da auf dem Weg, dass dann der nächste, der wird Ende des Jahres vermutlich äh, auch genauso mhm. wie ich ein neues Fahrzeug brauchen, äh, werden wir dann ähm, schauen, welches Modell da für ihn in Frage kommt. Wichtig ist natürlich auch immer, dass man ein bisschen die privaten Aspekte, äh, Familie, Kinder, Wohnwagen etc. mit einbezieht in, bei der Autobeschaffung. Ähm, aber unser Plan ist natürlich ganz klar, dass wir hier umstellen und äh, ja, auch das Thema Ladeinfrastruktur irgendwann schaffen. Wahrscheinlich nicht hier am Standort, wahrscheinlich werden wir nach einem anderen Standort schauen, weil hier ist es mit der Ladeinfrastruktur von unserer Seite faktisch nicht möglich. Okay, dann würde ich sagen, sprechen wir gleich mit deinem Mitarbeiter Thomas, was er von seinem neuen Auto hält. Dazu gehen wir aber nach draußen, denn er lädt hier gerade vor der Tür, ihr habt keine Ladeinfrastruktur im Haus, aber ihr habt eine öffentliche Ladesäule vor dem Haus. Das ist natürlich ideal und das gucken wir uns gleich mal an. Ja, Thomas, das ist also das gute Stück. Dein ID. ID4. das ist ja. äh, der mit welchem Akku? Äh, 77 Kilowattstunden. 77, alles klar. Und deine reale Reichweite, weißt du jetzt schon ungefähr, wie weit du damit kommst, so im Durchschnitt? Ähm, wirklich kontrolliert. Auf einem Kilometer habe ich das noch nicht, aber also ich denke grob 320, 350, aber auch je nach Temperatur, wobei dieser auch eine Wärmepumpe drin hat. Ja, alles klar. Und ähm, du hast ja hier vorne vor der Agentur im Prinzip eine Ladesäule. Ja. Das ist ja echt wahnsinniges Glück. Das war aber auch äh, für uns oder für mich Voraussetzung, dass ich mir einen reinen Stromer hole. Also das heißt, du kannst beim Arbeitgeber laden und das ist auch so ein Thema, nämlich, wenn ihr nämlich zu Hause keine Lademöglichkeit habt. Dann ist immer die Frage, ja, dann kann ich mir ja nie ein Elektroauto kaufen. Wie soll ich das denn aufladen? Es gibt natürlich öffentliche Ladeinfrastruktur. Umso besser, wenn sie direkt vor eurem Arbeitsplatz steht. Aber du brauchst ähm, gar nicht so oft laden die Woche. Wie oft lädst du hier die Woche ungefähr? Ich lade ein-, zweimal die Woche. Ich sehe aber auch wirklich zu, dass ich den Akkustand immer so... Ähm, ähm, voll habe, wie es irgendwie möglich ist. Okay, das heißt, du kannst äh, mit deinen ein-, zweimal Laden die Woche hier deine ganzen Fahrten machen für den Außendienst, geschäftlich, aber auch ja. privat am Wochenende und so. Funktioniert großartig, wobei, ehrlich gesagt, ich fahre den Wagen jetzt seit äh, sechs Wochen. Mhm. Ähm, so viel kann ich noch gar nicht sagen. Ja, ähm, ja die erste 1000-Kilometer-Tour wird dann interessant, wenn du damit mal in Urlaub <lacht> ja, danke fährst. Ne? Das ist ja immer so das, wo alle Leute sagen, um Gottes Willen, was machst du denn, wenn du mal eben spontan 1000 Kilometer mit deinem Elektroauto fahren willst und da musst du ja drei Mal laden. Okay, du bist jetzt also seit knapp zweieinhalb Monaten elektrisch unterwegs. Bis jetzt hast du es noch nicht bereut, nehme ich mal an. Nein, in keinster Weise. Fahren ist besser als vorher? oder Das Fahren ist anders als vorher. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ich bin vorher in Golf gefahren, normalen mhm. Benziner und ähm, der Wagen ist natürlich von innen schon mal deutlich größer. Das Fahren an sich äh, empfinde ich als mega cool. Man fährt entspannter, man schwimmt im Verkehr mit. Ähm, das heißt, du hast dein Fahrverhalten geändert mit dem Elektroauto? Bist ein bisschen relaxter unterwegs? Oder gut, relaxter ich war ich vorher, glaube ich, auch schon. Ähm, ich bin ein relativ <lacht> defensiver <lacht> Fahrer. Und sonst äh, mit dem Wagen so weit zufrieden? Das ist ja jetzt kein Tesla, wie Stefan ihn sich zulegen möchte, sondern du fährst jetzt ein deutsches Auto. Ja, ich bin, äh, da mag jeder denken drüber, wie er möchte, aber ich bin äh, VW. Fan mehr oder weniger. Ich fahre also seit Anfang der 90er durchweg ähm, entweder Golf, Golf, Kombi, alles was VW so gebaut hat. Mhm. Und ähm, ich finde das Auto cool, ähm, aber es sind natürlich auch ein paar Sachen, äh, wo ich mir denke, äh, das hätte so nicht sein müssen. Das sind vielleicht die Mittelarmlehnen, die erinnern mich mehr an Essstäbchen, äh, <lacht> wenn ich chinesisch essen gehe. Ja. Oder ähm, dieses überkandidelte shellack zeugs die Armlehnen, das also nervt ein bisschen. Ja. Klavierlack, genau. Ähm, ansonsten das Fahrwerk ist Bombe, also man, man fährt super mit dem Auto. Von daher. Und wie ähm, ist mit das Software, Navigationssystem, Medien und so weiter? Also am Anfang habe ich natürlich die Sprachsteuerung ähm, versucht mir anzueignen, um das mal so zu sagen. Du Wolltest die Fremdsprache der Sprachsteuerung lernen? Hast ähm, das auf genau. Also für, für deinen Anwendungsfall ist das also ein ideales Auto, so ein Elektroauto, würdest du sagen? Und ähm, könntest du dir jetzt nach sechs Wochen vorstellen, wieder einen Verbrenner zu fahren? Oder sagst du schon nee, einmal Elektroauto gefahren, jetzt will ich nie wieder zurück? Oder dauert das noch bei dir? Meinst Was meinst du? Also Stand jetzt ähm, kann ich mir nicht vorstellen, noch mal einen Benziner zu fahren oder einen Diesel. Ich bin da also vollends von überzeugt. Ähm, ich finde es großartig. Ja, in diesem Sinne, Leute, habt ihr gesehen, es geht. Man kann es machen. Man muss natürlich auch bestimmte Voraussetzungen haben, die passen. Bei Thomas passt es, bei Stefans Firma passt es im Moment auch. Und wer weiß, wie es sich weiterentwickelt. Ich denke mal in ein, zwei Jahren, wenn die, alle Autos auslaufen, die ganzen Leasingverträge für die Verbrenner wird nach und nach umgestellt. Und so kann es natürlich auch vielleicht bei euch in der Firma sein, müsst ihr euch natürlich überlegen. Das heißt, wenn ihr in so einer Firma arbeitet, sprecht euren Chef doch mal an oder wenn ihr selber die Firma besitzt, überlegt es euch doch mal, ob das was für euch wäre. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War eine interessante Story, ich finde. Dann abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt und gebt mir einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Würde mich freuen. Bis dahin. Ciao.